Jetzt sind wir bei Station 6, dem Hamas Carry, angelangt. Das ist die schnellste Station. So, dafür habt ihr zwei Keulen. Um die vorher in die Hand zu nehmen, also bevor ihr an die Keulen rangeht, solltet ihr eure Hände mit Magnesium etwas trocken legen. Denn gerade durch das, durch das Rennen schwitzen extrem die Arme, äh, Schweiß läuft runter und ihr habt nicht so eine gute Griffkraft. So, wir gehen an die Keulen ran. Jetzt gehen wir in die Hocke. Ganz wichtig, dass ihr sie nicht aus dem Rücken rauszieht, sondern aus den Beinen. Ran, hoch, so sieht's aus. Wenn ihr die Keulen einmal in der Hand habt, solltet ihr euch so schnell fortbewegen, wir haben insgesamt 200 Meter, dass ihr nicht zu langsam, aber auch nicht ins Rennen kommt, denn dann kann es passieren, dass die Keulen zu sehr schwingen. Wir müssen auch einige Kurven ähm, zurücklegen und das bedeutet, beim Schwingen könntet ihr ins Schlackern kommen und somit Zeit schlecht machen. Genau so. Ein Bein vor das andere. Ganz wichtig ist, dass der Rücken dabei gerade ist. Kurve. So So sieht's aus. Rücken schön gerade und dann bewegt ihr einen Fuß vor dem anderen. 200 Meter Distanz. Sehr gut. Genauso. Und ums Hindernis rum. Und ganz wichtig beim Abstellen, wieder schön zurück in die Hocke gehen. Keulen abstellen. Fertig.